Bargeldabschaffung, ist sie noch aufzuhalten? Interview mit Richard Koller und Adrian Müller zur Schweizer Volksinitiative «Bargeld ist Freiheit». Wir haben immer mehr Kassensysteme, die mhm. verschwinden. Wenn es kein Bargeld mehr gibt, sind wir total abhängig von Strom. Wenn wir das Bargeld verlieren, dann ist Willkür von irgendwelchen Leuten, die das wollen, die uns kontrollieren wollen, die unsere Steuern wollen, nicht mehr aufzuhalten. Die weltweite Verschuldung ist so hoch wie noch nie. Wir sind im Moment bei 305 Billionen US-Dollar. Wir müssen das Bargeldthema gesetzlich so verankern, dass wir jederzeit das Bargeld für uns als rechtmäßige Menschen benutzen können. Wir begrüßen bei uns im Studio Richard Koller und Adrian Müller. Sie sind beide Mitinitianten der eidgenössischen Volksinitiative Bargeld ist Freiheit. Diese ist am 17.08.2021 in der Schweiz gestartet. Das heutige Interview steht also ganz im Zeichen von Bargeld. Herr Koller, Herr Müller, würden Sie sich bitte kurz vorstellen? Mein Name ist Richard Koller. Ich bin Präsident der Freiheitlichen Bewegung Schweiz. Mhm. Die, der Verein wurde 2018 gegründet. Wir wehren uns gegen den Klimawandel, haben wir uns engagiert. Ja. Im Bereich der Impfung haben wir engagiert und wir engagieren uns sehr stark jetzt im Bereich für das Bargeld, für den Erhalt mhm. des mhm. Bargeldes. das also haben diese Volksinitiative so auch initialisiert im letzten Jahr. Ja, danke sehr. Mein Name ist Adrian Müller. Ich habe Betriebswirtschaft studiert und beschäftige mich schon fast 15 Jahren mit dem. Thema Geld, Geldgeschichte und bin in diesem Zusammenhang auch mit Richard in Kontakt getreten. Ja, sehr gut. Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt einen starken Trend hin zu einer bargeldlosen Gesellschaft. Das äh, Bargeld wird eigentlich immer mehr in den Hintergrund gedrängt. Das sieht man daran, dass zum Beispiel bei den Kassen zum Selber-Scan, dass man dort oft gar nicht mehr mit Bargeld bezahlen kann. Mhm. Oder man sieht auch, dass Veranstaltungen bargeldlos stattfinden durchgeführt werden. Und jetzt kommt ja auch bald auf uns zu, dass wir Einzahlungen nur noch mit diesem QR-Code machen können. Wie beurteilen Sie eigentlich diese Entwicklung? Ja, in den letzten Jahren hat die Entwicklung ist rasant fortgeschritten. Wir haben immer mehr Kassensysteme, die hm. verschwinden. Ja. Wir haben Bankautomaten, die auch abgebaut werden. Hm. Und wir haben natürlich sehr viel Bewegung auch für die Kreditkartenzahlung. Ähm, man kann ja. beispielsweise ein Beispiel nennen, dass man heute nicht mehr für 40 Franken eigentlich, ohne den Code einzugeben, bezahlen kann, sondern das wurde dann mhm. einfach mhm. auf 80 Franken erhöht. Mhm. Und da ist doch sehr, sehr viel ähm, Gutwill von der Wirtschaft und Politik für die Kreditkarte zu verspüren. Ja. Ich denke, ähm, gerade... Adrian hat da einen sehr hohen Fundus an Wissen, wie es in Europa aussieht. Mhm. Und ich denke, ähm, er kann da besser darüber etwas berichten. Ja, ich denke, bei dieser Entwicklung sollte man nicht vergessen, dass man halt auch die ältere Gesellschaftsschicht ähm, bis zu einem gewissen Teil vom gesellschaftlichen Leben ausschließt. Mhm. Es gibt sehr viele Menschen ähm, im gesetzten Alter, die haben noch kein E-Banking, die möchten mhm. nicht mit Karte bezahlen, nicht digital bezahlen. Und wenn dann das Bargeld immer mehr aus dem normalen Leben verdrängt wird, dann können die vielleicht nicht mehr an Feste gehen. Ja. Ähm, da bist du ja auch stark involviert, Richard, wo du dich ähm, mhm. einsetzt. Das ist ein ganz wichtiges Thema, diese, äh, dieses Cashless bezahlen oder da entstehen Firmen, die das praktisch heute anbieten mhm. an, an, an diese Festbetreiber und man muss schon sagen, dass man das zwar darf gesetzlich, mhm. also wenn das äh, ein Unternehmen in den allgemeinen Bestimmungen verankert hat, dass man das Bargeld äh, nicht mehr annehmen will. Da gab es doch diese Gesetzesänderung, ne? Ja, es ist nicht eine Gesetzesänderung, sondern es ergibt sich eigentlich aus dem Gesetz per se, weil wir haben ja auf der einen Seite haben wir ja das Gesetz über die Währungen, dort in Artikel 3 ist eigentlich die Bargeldannahme mhm. verankert, also dass man das Bargeld annehmen muss. Wir haben aber auch in, im gleichen Zug haben wir natürlich... Ähm, das Vertragsrecht in der Schweiz und das Vertragsrecht und die Freiheit im Vertragsrecht sagt natürlich auch, dass man, wenn man Verträge schließt, und das man eigentlich... Man das sagen, dass man Bargeld nicht annehmen möchte. Genau, dass man okay. das eben ähm, so bestimmen muss ja. und äh, da hat es 2010 eine Wandlung gegeben in, in, in der EU, also nicht gesetzesmäßig, sondern einfach als, äh, als Maßnahme als, als Comment im Grunde genommen, dass man gesagt hat, Bargeldannahme ist zwar Pflicht, mhm. aber wir denken, dass es der Wirtschaft überlassen werden soll, ob sie jetzt das Bargeld annehmen oder nicht. Also die können frei entscheiden? oder? Richtig, die können okay. frei entscheiden. Das ist mehr so im Tenor gewesen, wir, wir würden das zulassen. Und mhm. die Banken, die europäischen Banken, also vor allem die Zentralbanken, auch die Deutsche Bundesbank hat dann das, eigentlich so übernommen und gesagt, für uns ist das in Ordnung. Also da ja. weder Politik noch die Bankenwelt haben da Gesetze erlassen, sondern man hat es der hm, freien Marktwirtschaft nee. überlassen. Okay, okay. Was gibt es sonst noch für Befürchtungen? Also wenn das Bar jetzt weg ist, was kommt auf uns zu? Also was sind da die negativen Folgen? Genau, also es ist natürlich auch so, dass jede Transaktion, die digital äh, vonstatten geht, mit Gebühren verbunden ist. Schon heute, je ja. nach Kreditkarte, je nach Anbieter bezahlen die Geschäfte zwei, drei Prozent. Ähm, ist natürlich so, wenn, wenn die Konkurrenz vom Bargeld nicht mehr da ist, können diese Gebühren fast beliebig ausgeweitet werden. Ja. Man hat keine Fluchtmöglichkeit. Ja. Es gibt dann nur noch die Konkurrenz innerhalb von diesen verschiedenen Anbietern der digitalen Zahlungsmöglichkeiten. Ähm, natürlich das auch zahlen aber die Geschäfte, gell? das zahlt nicht der Privatperson. Letztendlich bezahlt das trotzdem der Kunde. Der, ja. Das Geschäft wird nicht ewig äh, auf höheren Kosten setzen. Also bleiben. sie setzen die Preise dann hoch? Das wird irgendwie das, wird ja. das weitergegeben, sei es vielleicht äh, mit weniger guter Qualität mhm. oder mit höheren Preisen. Aber es ist sicherlich nicht so, dass man einfach die Unternehmen besteuern kann und das keine Auswirkung auf den Endkunden hat. Ja. Genau, das ist sicher ein wichtiger Punkt. Weiter ist es auch so, dass die Banken ähm, stetig die Gebühren für die Kontoführung oder auch Negativzinsen erhöhen können. Es gibt auch dort mhm. keine Fluchtmöglichkeit mehr. Mhm. Wenn die Bank einen Negativzins von minus 2, 3, 4 Prozent einführt, würden die meisten Leute das Geld auf dem Konto, Konto abheben, ja. irgendwo in ein Schließfach legen und können sich dieses diesen Raub entziehen mhm. und mit der Bargeldabschaffung ist es natürlich nicht mehr möglich. Ja. Also die Banken können einfach Negativzinsen einführen und wir können uns nicht mehr wehren, weil wir können das Bargeld ja nicht mehr runterholen. Wir haben es nicht mehr in unserer eigenen Hand, das ist ein Hauptproblem, gell? Gibt es noch andere Punkte, die auf uns zukommen dann? Ja, ich meine es ist natürlich auch so, dass ähm, wenn es kein Bargeld mehr gibt, sind wir total abhängig von Strom abhängig von funktionierenden Zahlungssystem. Zahlungssysteme können gehackt werden, Zahlungssysteme können sich aufhängen. Es gibt technisch gesehen sehr viele Störfaktoren, ja. äh, die dann einfach plötzlich das komplette äh, Zahlungssystem lahmlegen können und dann funktioniert nichts mehr. Mhm. Gab es neulich auch in Schweden, als äh, über mehrere Tage in einem Supermarktkette die Zahlungssysteme nicht mehr funktionierten ja. und das ist natürlich ein eine absolute Abhängigkeit, wo es eigentlich nicht braucht, wo, wo nicht intelligent ist. Ja, ja man hat es ja teilweise auch schon mal erlebt, dass wenn irgendwo das System ausgefallen ist, dann kann man halt nur noch Bar dort zahlen. Genau, ja. Gibt es noch weitere Punkte? Ja, ich denke, als letztes würde ich auch noch sicherlich äh, erwähnenswert finden, dass mit der Abschaffung äh, des Bargelds natürlich auch eine Totalüberwachung der Bürger einhergeht. Mhm. Also es ist ganz klar, dass dann einfach jede Transaktion digital ähm, ja, nachschaubar ist. Das heißt, man kann genau sehen, was man kauft. Mhm. Ähm, führt letztlich auch dazu, dass äh, eine Opposition im Keim erstickt werden kann. Wir haben das ja gesehen. Wie kann das passieren? Ich würde mal das Beispiel von Kanada mit Trudeau und diesen äh, Truckers äh, ja. aufführen. Das war ja so, dass... Die Truckers, die demonstriert haben, wurden unterstützt aus Spenden, der breiten, ja. Genau, ja. durch Spenden aus der breiten Bevölkerung. Mhm. Und dann hat man einfach die Konten eingefroren, sogar von den Leuten, die einfach nur gespendet haben. Unglaublich. Ja. Also ich meine, so kann man natürlich alles lahmlegen, mhm. das einem nicht in den Kram passt. Und es gibt eine unglaubliche Macht äh, einem Staat, wo es einfach ja. gefährlich wird. Ja. Ich möchte vielleicht dazu noch ergänzen. Mhm. Ähm, wir erleben das auch jetzt gerade, oder? Ich meine, da werden einfach ähm, russische Gelder auf den Banken per Knopfdruck ausgeschaltet, da hat man keinen Zugriff mehr, man kann es nicht mhm. mehr ähm, ähm, abheben, oder? Mhm. Natürlich ist das jetzt mit einem Krieg vielleicht für den für den normalen Bürger so, wie er im, im Alltag lebt, ähm, erklärbar, dass man sagt, ja, die sollen äh, das Bargeld ähm, oder das Geld darf ihnen nicht mehr zur Verfügung stehen. Auf der anderen Seite mhm. ist das ein Eingriff mhm. in, eine in eine Persönlichkeit, das ist Geld von einem Menschen einfach zu sperren, weil halt das Land krieg Krieg führt, das ist, das ist eben die Tendenz, mhm. die man sieht, die sich dann her, äh, hergibt mit dem Bargeld, das man nicht mehr zur Verfügung steht, mhm. oder? Ja, das würde sich dann auch auswachsen. Also wenn, hier, wenn jetzt eine Opposition da ist, was, die sind werden dem System gefährlich, kann das System die einfach ausschalten, mhm. die konnten, die können nichts mehr kaufen, die können nichts mehr, genau. nicht, mal, nicht mal was zu essen kaufen und dann werden sie natürlich... Äh, Gefügig gemacht hat. Wichtig. Und eben dazu, dazu kann man noch ergänzen. Ich meine, mhm. ähm, das mit, dem ähm, Verlust des Bargeldes ist auch sehr gefährlich, oder? Also, mhm. weil wir wissen ja, wenn wir kein Bargeld mehr haben, ist jede Transaktion, ist digital gespeichert. Also, das, ähm, geht. Wie die E-Mails eigentlich auch, ne? Und wie die E-Mails e e oder überhaupt alles, oder? Das geht in, in, in die Freiheit, in die Persönlichkeit mhm. hinein. Also, da ist alles gespeichert vom ersten Moment, wenn ich mhm. auf die Welt komme, äh, bis dann, wenn der, wenn der Deko Zufällt, oder? Mit dem letzten seitnagel da habe ich, ist alles gespeichert. Und wer mm -hmm. da noch sagt, mm -hmm. dass die Bargeldabschaffung cool ist, dass der, die Kreditkarte ähm, ein, ähm, nur noch gefördert werden muss, der hat eine gefährliche Vorstellung mm -hmm. von der Welt, weil wir wissen nicht, was da in Zukunft für eine politische äh, Situation herrscht. Ja. Wir hatten auch in den letzten 100 Jahren doch verschiedene politische äh, Situationen. Und wenn da ein äh, System auf einmal ähm, macht ergreift, das ein bisschen äh, restriktiver ist, dann wissen wir nicht, was da geschehen mhm. ja, ja, Der Datenschutz der... ist ja dann auch weg. In einigen Ländern ist ja das Bargeld sogar schon fast vollständig abgeschafft, zum Beispiel eben in Finnland oder in Schweden. Mhm. Ähm, wer treibt eigentlich diese Bargeldschaffung Abschaffung voran? Sind das die Banken? Sind das die Regierungen? Und wie sieht es eigentlich hier im deutschsprachigen Raum aus? Ich würde mal so anfangen. Die weltweite Verschuldung ist so hoch wie noch nie. Wir hm. sind im Moment bei 305 Billionen US-Dollar. Weltweite Verschuldung von Haushalten, also privaten Haushalten, von Banken, von Unternehmen und von Staaten. Ja. Das entspricht dem dreieinhalbfachen Bruttoinlandsprodukt der ganzen Welt. Also um wow. kurz auszudrücken. Man müsste, die ganze Welt müsste dreieinhalb Jahre arbeiten, produzieren, Dienstleistungen bringen, um die Schulden zurückzubezahlen mhm, und dabei nichts konsumieren, sondern nur abgeben. Krass. Es ist klar, dass so ein, eine hohe Schuldenlast eigentlich kaum bis gar nie mehr rückzahlbar ist. Mhm. Und die Zentralbanker und Zentralplaner ähm, haben natürlich jetzt einen einfachen Ausweg für sich ausgedacht. Wir inflationieren diese Schulden weg auf mhm. Kosten der Bürger. Wir entwerten das Geld, wir mhm. äh, führen Negativzinsen ein, wo wir diese Schuldenlast abbauen können. Wieso baut das die Schuldenlast ab? Die Negativzinsen, Negativzinsen ja. weil es ja geldvernichtend ist. Also man äh, erhält weniger Geld, als man auslehnt. Mhm. Und das führt dazu, dass die Geldmenge oder die, die, die Schuld... Äh, Dadurch werden die Schulden auch gesenkt. Genau. Die Höhe der Schulden. Klar? Ja. Also, wenn, wenn ich von dir 1000 Euro aufnehme und ich dir am Schluss 900 zurückgebe, habe ich weniger Schulden. Mhm. Das ist ja die, der Effekt von Negativzinsen. Ja. Okay. Du, du, du nimmst Geld an dich und gibst weniger zurück. So pervers klingt es, aber es ist so. Ja. Ähm, und das ist ganz klar äh, formuliert in äh, zum Beispiel zwei IWF-Papieren, mhm. wo offen darüber diskutiert mhm. wird oder vorgeschlagen wird, wie wir dahin gehen können, dass man sehr tiefe Negativzinsen, also sprechen wir weit von mehr als 4% Negativzinsen. Also das ist schon geplant eigentlich vom IWF? Das ist geplant, das ist nicht ja. irgendwie eine Theorie oder ja, irgendwie ja. ein... Ja. Das ist äh, Fakt, mhm. ähm, kann man nachlesen. Sie haben in diesen Papieren, das ist von 2017 und 2019, haben sie detailliert aufgezeigt, wie man dorthin gehen kann. Sie zeigen auf, dass es ähm, in der Gesellschaft sicherlich gut, nicht gut ankommt, wenn man das zu abrupt macht eine Bargeldabschaffung, weil letztlich mhm. ist das immer noch der Hinderungsgrund. Die Existenz vom Bargeld ähm, hindert die Zentralbanken, dass sie die Zinsen sehr tief sinken können, wie wir vorhin schon besprochen mhm. haben. Die Leute man, würden das Geld einfach runternehmen. Genau, Welt. man kann immer noch fliehen von, ja. von Negativzinsen. Ähm, Sie haben Peer-Aktionen vorgeschlagen, wie man die Leute auf äh, die Bargeldabschaffung oder das bargeldlose Bezahlen ein bisschen ähm, mhm. ja, stimulieren kann. Mhm. Ich denke, die Better Cash, Better Than Cash Alliance ist so vielleicht ein Peer-Instrument, mhm. wo da auch Gegründet. Was ist das than Cash Alliance? Das wurde gegründet von der Bill und Melinda Gates Stiftung. Visa, Kreditkartenfirma, ist dabei. Mhm. Die Citibank ist dabei. Ford Foundation, also die üblichen Verdächtigen, ja. die ähm, das vorantreiben wollen, dass äh, in gewissen Ländern, einfach, vor allem in Drittweltländer, direkt schon diese bargeldlose Zivilgesellschaft äh, eingeführt wird. Mhm. Und äh, ich denke, das kann man so unter diesem Mechanismus von PR-Instrumenten, äh, die der IWF vorschlägt, deuten. Ähm, Und das ist ein Instrument, was er vorschlägt in diesem Paper, genau. das wir erwähnt haben. Gell? Genau. genau. Ja. Weiter wird auch vorgeschlagen, dass man es immer Schritt für Schritt macht. Mhm dass man zum Beispiel die hohen Nominalwerte, also die hohen Geldscheine, anfängt einzustellen oder zu verbieten oder nicht mehr zu produzieren. Mhm. Das haben wir jüngst gesehen beim 500-Euro-Schein, mhm. der wurde im 2019, seitdem wird er nicht mehr produziert. Es ja. war noch im Umlauf, aber sobald man ihn, ihn einzahlt bei der Bank, wird er vernichtet. Wird er vernichtet. Okay. Genau. Und oh ja. es gibt überall bargeld das mhm. wird auch in diesem Papier gefordert. Ich glaube, in Europa sind es mittlerweile 18 Länder, die eine Bargeldobergrenze kennen. Und mhm. das ist eben diese Salamitaktik, taktik wo man einfach den Leuten langsam immer mehr Freiheit entzieht mhm. und sie es akzeptieren, als wenn man gleich von vornherein sagt: So, und jetzt nehmen wir euch alles weg. Da würde, würde der Widerstand viel zu hoch sein. Ja. Also ich möchte da vielleicht noch ergänzen, weil das sehr wichtig ist. Wir haben ähm im Deutschen Bundestag hat er eine Studie in Auftrag gegeben mhm. und da wurde aufgrund dieser Studie, die dann präsentiert wurde, wurde Professor Dr. Malte Krüger wurde interviewt dort und er hat etwas Interessantes gesagt, dass, und das muss man als Bürger auch ein bisschen mal verstehen. oder Er hat gesagt, wenn die, wenn der Prozentsatz des Volumens, des Bargeldes unter 30, 25 Prozent fällt, mhm. dann ist es für die Wirtschaft absolut nicht mehr haltbar, dass man das Bargeld noch fördert. Wir haben zwar eine ein Volumen der Transaktionen, das heißt, wie oft mit Bargeld im Verhältnis zu Giralgeld oder digitalem Geld bezahlt wird, das ist immer noch 60 Prozent. Mhm. Oder? Und das Volumen alle Transaktionen, also wie groß der Wert mm -hmm, ist, mm -hmm. der liegt heute in der EU, also 2020 muss man sagen, liegt er bei etwa 2,33 Prozent. 2020. Und, ja. Mm -hmm. Und wenn man sich jetzt das vorstellt, dann sieht man, wie gefährlich das die ganze Sache ist, weil viele Transaktionen, also das heißt, wenn viele Menschen mit kleinen Beträgen mhm. noch mit Bargeld bezahlen, oder, ist das für die Wirtschaft absolut nicht rentabel. Mhm. Wenn ja. das aber volumös, oder, weil jetzt die die Hürde, also das, das Geld, also die Obergrenze, wurde nach unten gesenkt. Das heißt, große Beträge darf man, darf, ja man gar nicht darf man nicht mehr mit Bargeld bezahlen. Das sind aber die Transaktionen, die kostet wenig Geld und bringt viel Rendite für die Unternehmen. Mhm. Und wenn man diese beiden in Beziehung setzt miteinander, dann bedeutet das, dass wir genau jetzt darauf hinsteuern, mhm. wir haben immer noch viele Transaktionen, aber das Volumen sinkt und wenn der Professor, er ist von der Technischen Hochschule Aschaffenburg, mhm. ähm, hat, er da, ist, hat er das so dargestellt, dass wenn das unter 30 Prozent fällt, dann muss sich das Unternehmen Gedanken machen darüber, Bargeldkassen abzuschaffen. Warum? Warum würde sich das nicht mehr lohnen? Weil die Transaktion kostet Geld. Jedes Mal, wenn ein kleiner Betrag bezahlt wird, kostet das Geld, das mu muss verarbeitet werden, das muss abgerechnet werden, mhm. das muss buchhalterisch mhm. erfasst mhm. werden, das kostet alles Geld, diese äh, diese Transaktionen, oder? Und deshalb, wenn das Volumen dann höher wird ähm, oder tiefer wird, besser gesagt, ja. dann ist es gefährlich und dann wird eine Mikro oder ein Coop sagen, wie für uns rendiert es nicht mehr, Bargeldkassen Geldkassen ähm, einzusetzen, weil die Person, die dahinter sitzt und tippt, die kostet auch Geld. Und wenn wir das transaktionslos machen können, in Zukunft viel mehr mit, grad mit Kreditkarte bezahlen oder in Zukunft sogar noch mit dem Chip im Handgelenk, hm. ähm, was ja auch angedacht ist, ja. dann ähm, ist natürlich ein solches Unternehmen gefordert, solche Gedanken zu machen, dann wird das Bargeld verschwinden. Mhm. Also das hat er ganz klar in dieser Studie, hat er das ganz klar so ausgeführt, dass das eine Tendenz ist. Mhm. Und wenn jetzt 2020 der Anteil bei 32 Prozent war, dann, dann liegt sind der wir eigentlich kurz davor, wenn es jetzt weiter fällt, sind wir eigentlich kurz davor, diese Grenze zu unterschreiten. Genau, also in der EU, muss man sagen, ist das Bargeld eigentlich nicht mehr rettbar. Mhm. Also da gibt es sehr, sehr... Namhafte Leute, wo das hier auch sagen, wo sagen, im Grunde genommen kann man in der EU das Bargeld nicht mehr retten, das ist über die Zeit, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird das wegfallen. Warum? Wegen der Grenze, die überschritten ist? Ja, die Grenzen, die Teuerungen natürlich auch. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Aktivitäten auch, oder? Wir haben sie jetzt in der Schweiz auch. In der, in der EU in Berlin beispielsweise gibt es schon Ketten, die haben keine Bargeldsysteme mehr. Also, mhm. da ist alles digital. Welche sind das? Ich kenne sie nicht auswendig, kann ich jetzt nicht ja. sagen, aber es gibt solche, die habe ich schon gehört. Vielleicht weißt du das. Welche das sind. Ich kann jetzt auch keinen Namen nennen, aber es ist natürlich so, die Infrastruktur, ein Kastensystem äh, aufrechtzuerhalten, das kostet ziemlich viel Geld. Also mhm. man muss ja da Geldtransporter jeden Tag äh, organisieren, der Scheine abholt, der wieder Münz bringt. Ja. Das ist mit sehr viel Kosten äh, verbunden. Ähm, das lohnt sich zu einem gewissen Maß, ähm, aber wenn eben am Schluss dann nur noch 5 oder 10 Prozent der Transaktionen in Bargeld abgeschlossen werden, sind die Kosten in keinem Verhältnis mehr. Mhm. Weil es sind Fixkosten ja. und die variablen Kosten sind ja. natürlich eher klein. Ja. Okay, also das heißt, man kann sagen, es ist jetzt keine Verschwörungstheorie, dass das Bargeld abgeschafft wird, sondern es ist einmal der IWF, ist ja auch eine wichtige Institution, eine mächtige Institution. Die planen das und man sieht eigentlich auch an der Realität, dass dieser Plan umgesetzt wird. Okay, genau. Ich würde auch sagen, die jüngere Generation ist ja auch das beste Beispiel. Also die Jüngeren brauchen fast gar nie mehr Bargeld. Ich habe sehr viele Freunde und Kollegen, die haben eigentlich nie irgendwie Bargeld, sei es Münzen oder Banknoten in der Tasche. Die ja. haben, wenn überhaupt, noch eine Karte. Viele haben nur noch das Handy. Also es ist halt einfach diese ganze Entwicklung, diese ganze, ähm, ja wie soll ich sagen, nicht gerade Brainwash, aber... Ähm, diese Medienmacht, Manipulation, äh, Macht, Manipulation äh, wo einfach dazu geführt hat, dass die Leute sehr bequem werden und sich nicht über ihre Konsequenzen oder vom Handeln äh, bewusst hm. sind. Hm. Und äh, Sie haben das jetzt gesagt, also in der EU ist das Bargeld eigentlich verloren? Das ist richtig. Also eigentlich, also das sage nicht ich, das sagen ähm, beispielsweise Leute, die sich schon lange mit Bargeld beschäftigen, wie der Hansjörg Stütze, der das Buch geschrieben hat, das mhm. Bargeldkomplott. Mhm. sie sagen, es ist eigentlich, es ist nicht mehr möglich, weil es keine Gesetze möglich sind in den Ländern, weil der EU, also der Euro, mhm. ist eine Währung der ganzen europäischen Gesellschaft und da müssen eigentlich alle Länder müssen sagen, wir machen ein Gesetz, dass wir das Bargeld schützen können ja. und das wird es nicht geben. Das sind, das ist unwahrscheinlich. unwahrscheinlich. Ja. Da muss man einfach realistisch bleiben, dass das so nicht geschehen wird. Ja, und ja. Äh, so wird es auch wahrscheinlich dann weitergeführt, dass das Bargeld eben gerade mit IWF im, im Rücken, da gibt es aber auch andere Institute, best, Better Than Cash Alliance und so weiter, die sind wirklich dran mit enormen Marketingsummen, die hm. Abschaffung des ähm, Bargeldes zu fördern, haben wir auch in der Schweiz. Beispielsweise gibt es jetzt eine Kreditkarte, die ist als Konkurrenzkreditkarte zum Cumulus-Kreditkarte gekommen, heißt mhm. Certo mhm. Certo. Was macht Certo? Certo zahlt bei jedem Einkauf ein Prozent zurück. Also man spart ein Prozent. Mhm. Bei solchen Massnahmen sagt sie oftmals eine Hausfrau natürlich. Ich zahle mit der Karte, genau, genau. kostet mich nicht 100, ja, kostet genau. mich nur 99 Franken, oder? Das Ganze, was ich eingekauft habe, das sind Maßnahmen, die, sind, die wirken, wirken ja. wirklich direkt auf den Bürger und fördern natürlich die Bargeldabschaffung. Mm -hmm. Sie haben ja vorhin auch die ganzen negativen Folgen beleuchtet, was es bedeutet, eine bargeldlose Gesellschaft. Kann denn diese Entwicklung überhaupt aufgehalten werden? Und was gibt es auch für rechtliche Möglichkeiten in dem Bereich? Ja, da gibt's, gibt es Gott sei Dank die Schweiz, ja. <lacht> können wir heute so sagen. Nein, es ist wirklich so, wir sind ein bisschen in eine Situation gerutscht, dass wir fast eine ähm, Leuchtturmfunktion bekommen haben, eine, eine Vorreiterfunktion, weil wir durch die direkte Demokratie die Möglichkeit haben eben Gesetze zu machen mhm. und das ist äh, möglich in unserer Verfassung mhm. wo wir den Rahmen definieren und das ist auch die Bargeldinitiative mhm. ähm, die wir dazu lanciert haben Bargeld ist Freiheit ja. das sind genau die Gesetze die jetzt gemacht werden müssen damit in der Schweiz das Bargeld nicht abgeschafft werden kann darf und und soll und diese mhm. Initiative, die läuft jetzt. <lacht> da haben wir jetzt ähm, auch schon gut gesammelt, seit dem äh, August 2021. Also was, was ist 2021. das Ziel, Ziel dieser Bargeldinitiative? Das Ziel der Bargeldinitiative ist, dass der Bund Münzen und Banknoten zur Verfügung stellen muss mhm. und dass er nicht in eine andere Währung wechseln darf. Also ohne, dass er das Volk fragt. Er muss das Volk und Sterne zur Verfügung stellen. Ja. Das ist die Initiative Bargeld ist Freiheit. Ja. Okay. Das verhindert einem für sich nicht direkt, was die Wirtschaft macht, aber es bindet den Bund mal dazu, dass er, wenn die Menschen das Bargeld brauchen, dass er nicht von sich aus handeln darf und das Bargeld abschaffen mhm. darf. Okay. Wie lange läuft eigentlich die erste Initiative schon, also die Bargeld ist Freiheit? Wie viele Unterschriften haben Sie dort schon zusammen und wie kann man sie unterstützen beim Sammeln der Unterschriften? Also die Initiative läuft jetzt ziemlich genau ein Jahr. Mitte August ist ein Jahr herum, mhm. zwölf Monate. Wir haben, ähm, wir sind jetzt bei 73.000 Unterschriften, die ja. wir bereits gesammelt haben. Also gut. wir liegen da absolut im Rahmen, wenn man denkt, dass wir jetzt einen Winter und eine Sommerpause dazwischen noch haben, oder? Ja. Das sind immer Zeiten, in der die Sammlung ein bisschen hartzig ist. Ähm, wir lasieren jetzt auf ähm, im Herbst. Jetzt, also im August, starten wir damit eine große Kampagne. Wir machen wieder drei nationale Sammeltage, mhm. wo sich jeder Mensch bei uns in der Organisation melden kann, daran teilhaben kann, mhm. sagen kann, ich würde da auch gerne mitmachen. Läuft Dann, das über die Webseite? Das, das kann man sich finden. Bemeldet? Findet man auf der Website, man mhm. kann uns auch anrufen, man kann uns übers E-Mail erreichen, sehr gut. Ja. Ähm, wir haben Leute, die das koordinieren und organisieren, ähm, diese Sammlungen. Dann ähm, haben wir, äh, sind wir im Moment recht viel unterwegs mit Aufbruch jetzt, mhm. wo wir das Bargeld auch thematisieren und sagen, ähm, äh, was man da tun kann und uns unterstützen ist einfach, Bestellt bei uns Unterschriftsbogen, unsere Nummer 0840 123456. Ist sehr hey. einfach von ein dieser ein Seite her, das kann man sehr gut. Bestellt bei uns Unterschriftsbogen, ähm, lasst sie unterschreiben, sendet sie uns so schnell wie möglich zurück, dass wir ja. das so früh wie möglich dann auch zusammenkriegen und wieder einreichen können. Sehr gut, sehr gut. Wunderbar. Das heißt, Sie machen jetzt noch Vorträge, Sie machen jetzt ein Programm, Sie sind jetzt unterwegs und da gibt es wahrscheinlich auch auf der Website genau. Veranstaltungen, wo man dann auch dazukommen kann, kann man mit Ihnen vielleicht auch reden oder? Absolut, immer ja. gerne, jederzeit. Und, ähm, ab wann ist, ist das, also ab wann sind Sie da unterwegs? Wir sind wieder ab 14. August 14. sind wir August, wieder ja. unterwegs, Das äh, 14. August sind wir in Boswil, und mhm. dann überall in der ganzen Schweiz immer wieder praktisch. Wöchentlich mindestens einmal, wenn nicht zwei- oder dreimal, mhm. ähm, sind noch neue geplant, die sind noch nicht ganz fix. Also da werden wir sehr, sehr aktiv jetzt durch die Schweiz reisen und ja. über die Themen, die interessieren, Bargeld, aber auch anderes natürlich, werden wir da informieren. Gut, aber das heißt ja, dass jetzt im September, Oktober ist eigentlich genau die Zeit, wo man jetzt richtig Gas geben kann für diese Initiative zum Sammeln. Da kann man Sie am richtig. besten unterstützen. Richtig. Sehr, sehr gut. gut. Dann haben Sie noch eine zweite Bargeldinitiative, oder? Was ja. kann man da denn dazu den Zuschauern schon mal erzählen? Also die zweite Bargeldinitiative, die haben wir jetzt eigentlich sehr stark auch halt beleuchtet, mhm. weil ähm, Adrian hat das äh, sehr gut gesagt, es ist ja die Wirtschaft, die das Bargeld abschafft. Hm? Mhm. Wir, wir haben ja. ja das so thematisiert, äh, grundsätzlich gibt es ja keine direkte Bargeldabschaffung, von der Politik her gesteuert oder von den Banken, sondern man hat das im Grunde genommen, indem man eigentlich die Bargeldannahme ausgehebelt hat, hat mit dem Vertragsrecht, hat man es eigentlich der Wirtschaft jetzt überlassen, ja. darüber zu entscheiden, wie das Bargeld sich in Zukunft entwickelt. Natürlich wird das, vielleicht als Zusammenfassung nochmals, oder generell, wird das von sehr hohen Budgets, marketing budgets für die Kreditkarte, wird das ein bisschen gesteuert. Also mhm. mit ähm, Abgaben, mit, mit Benefits und so weiter. Mhm. Und die zweite Initiative setzt genau dort an, weil wir gemerkt haben, dass wir in diesem Bereich, damit wir das Bargeld wirklich sichern, auch Gesetze machen müssen, haben wir diese zweite Bargeldinitiative ausgearbeitet. Mhm. Und dort geht es darum, dass wir darin fordern, dass jeder Bargeldannahme, die Bargeldannahme machen muss. Mhm. Also jeder muss Bargeld annehmen. Mhm. Wenn jemand mit Bargeld bezahlen will, vor allem in den öffentlichen Verkehrsmitteln, aber auch auf den Gemeinden, also in den öffentlichen Verwaltungen, mhm. oder bei den Detailisten, oder wo man direkt etwas bezieht und auch bezahlt, mhm. dort muss jemand das Bargeld annehmen. Das ist nachher Gesetz. Also, sie, die, die Wirtschaft kann nachher nicht sagen, es lohnt sich für uns nicht mehr, wir schaffen die Kassensysteme ja. ab. Nein, das, sie wird gesetzlich genau, das ist das gesetzlich das verpflichtend Land. nachher. Und es gibt dann natürlich auch noch äh, Erweiterungen, die wir in dieses Gesetz genommen haben, beispielsweise, ähm, darf jemand, der mit Bargeld bezahlen will, nicht schlechter behandelt werden, wie jemand, der mit Kreditkarte bezahlt. Also, ja. auch da muss man ähm, Gleichbehandlung hin äh, tun. Also, das heißt auch, es, man darf nicht beispielsweise sagen, ich, äh, wenn du mit Kreditkarte zahlst, hast du bei mir zwei Prozent Rabatt. Mhm. Mit Bargeld nicht. Das mhm. wäre eine Bevorzugung. All diese Sachen sind ist in diesem Gesetz geregelt. Es ist geregelt, dass man all zwei Kilometer in einer Stadt einen Bargeldbezugsmöglichkeit haben muss. Was auch wichtig ist für die Eltern, Leute. Ja, genau. Oder in jeder Gemeinde mit mehr als 1000 Einwohnern muss eine Bargeldbezugsmöglichkeit. Oder Leute ohne Autos auch. Richtig. Und es zusätzlich ist noch drin erwähnt, dass es auch in sehr dünn besiedelten Gebieten eben innerhalb von 15 Minuten ein Bargeld erreicht werden muss, ein Bargeldautomat. Mhm. Sachen, dass Bargeld ähm, Eigentum des Trägers ist, das es nicht da digital verfolgbar sein, also Bargeld darf keine digitale ähm, Erfassungsmöglichkeit, beispielsweise ein RFID oder sowas, wo man dann sieht, wo ist das Bargeld, wer mhm. bezahlt damit, auch nachvollziehen könnte, das ist geregelt drin. Es sind ganz, ganz wichtige Dinge geregelt, so, dass man sagen kann: Der Mensch, der Bargeld auf sich trägt, der mit Bargeld bezahlen will, ist absolut frei. Und die Wirtschaft ist auch frei, beides anzunehmen, darf nicht mitarbeiten bei der Bargeldabschaffung. Mhm. Das ist, und die Banken, und das ist ganz klar, Bank und Bund, natürlich sind die auch geregelt in dieser zweiten Volksinitiative. Diese zweite Volksinitiative starten wir, mhm. wahrscheinlich im September. Wir müssen wahrscheinlich terminieren, dass die erste gerade so fertig ist mit der Sammlung September, Oktober, ja. damit nicht eine große äh, Verwirrtheit dann stattfindet, habe ich sie schon unterschrieben, habe ich sie ja, nicht ja. unterschrieben. Ja. Okay. Aber es ist für mich die wichtigste Initiative der nächsten Jahre, denn wenn wir das Bargeld verlieren, das muss man sich einfach... Da, da kann ich nur den Adrian, was er gesagt hat, nochmals ähm, abschließend zitieren mhm. in diesem Bereich. Wenn wir das Bargeld verlieren, dann ist Willkür von irgendwelchen Leuten, die das wollen, die uns kontrollieren wollen, die uns Steuern wollen, nicht mehr aufzuhalten. Mhm. Es ist wirklich dann vorbei, weil auf Knopfdruck jeder Mensch ausgeschaltet werden kann. Mhm. Wenn sich jemand wehrt oder hier sitzt, wie ich jetzt, und das dem Staat dann nicht passt, dann mhm. lebe ich unter der Brücke, weil ich kann mir nicht mehr mal ein Brötchen kaufen. Mhm. Wenn die mir den Zugriff auf das Konto sperren und es kein Bargeld mehr gibt, dann kann ich mir kein Brötchen mehr kaufen dann lebe wirklich unter der Brücke. Und das muss sich jeder Mensch Irgendwann mal in seinen Kopf hineinbringen. Mhm. Bargeld ist der Weg in die Freiheit. Bargeld ist Unabhängigkeit. Bargeld ist auch Kultur. Und wir Schweizer, wir sind ja ein Bargeldkulturland im Grunde genommen. Wir haben sehr äh, viel Bargeld eigentlich auf Person auf uns mhm. nach wie vor noch und Im Vergleich wir, anderen. ja zum Beispiel in Schweden mhm. wo man gar kein Geld mehr auf mhm. sich trägt kein Bargeld mehr oder? und man muss sich im Klaren sein dass das eine dass das alle anderen Initiativen, alle anderen politischen Aktivitäten absolut umkehren würde, wenn wir kein Bargeld mehr haben. Also Sie sagen, es ist eigentlich ein Fundament. Das ist ein Fundament. Wenn wir das nicht mehr haben, dann können wir auch gar keine Opposition wir, mehr machen. Was wollen wir? Wir können nicht mehr demonstrieren, weil wenn die uns aufnehmen mit einer Kamera, dann heißt es, oh, das Gesicht habe ich doch gesehen in der letzten Demo, der geht nicht mehr an die ja. Demo, der bekommt noch ja. 10 Liter Moss pro Monat. Mm. Benzin wird auf 10 Liter beschränkt. Wie fährt denn der nach Bern, wenn er dann den Zug auch ja, nicht mehr besteigen ja, ja. kann, weil er kein Ticket mehr lösen kann? Das sind einfach Tendenzen, die müssen nicht eintreten, das sage ich nicht, dass das so eintreten wird, mm. aber man muss sich als Bürger die Gefahr einfach mal klar werden, dass die Gefahr besteht. Mm. Und wenn wir das verhindern wollen, dann gibt es nur eins, wir müssen die Bargeld- das Bargeldthema gesetzlich so verankern, dass wir jederzeit das Bargeld für uns als rechtmäßige Menschen benutzen können. Ja. Das ist Freiheit. Ja. Also die erste Initiative konzentriert sich mehr auf den Bund genau. und die zweite ist fokussiert auf die Wirtschaft. Aber beide Richtig. Initiativen sind eigentlich essentiell, um das Bargeld zu schützen, zu retten. Schützen, genau. zu retten ja. Ja. Weil es wird tendenziell ganz klar ersichtlich wird das Bargeld abgeschafft werden wollen. Mhm. Zum Schluss, wie kann jeder persönlich im Alltag mithelfen, Gegensteuer geben, dass das Bargeld uns als Gesellschaft erhalten bleibt und damit eben auch, wie Sie ja schon erklärt haben, ein bedeutender Teil von unserer Freiheit und unserer Unabhängigkeit? Ja, als liegt es liegt natürlich auf der Hand, dass man versucht, möglichst oft mit Bargeld zu bezahlen. Ich denke, mhm. das ist ein kleiner Aufwand für jeden Mann, äh, wo man einfach bedacht, äh, immer mit Bargeld versucht zu bezahlen. Ja. Es geht genau um diese Anzahl Transaktionen, um das Volumen, dass das einfach erhalten bleibt, dass mhm. die Argumente für eine Bargeldabschaffung nicht mehr so ja, da sind. Ja. Das ist ein einfacher Punkt. Selbstverständlich ist es auch so, dass man versuchen sollte, ähm, mit Freunden das Thema anzusprechen. Das mhm. ist, ich habe oft den Fall, dass ähm, wenn wir gemeinsam irgendwo hingehen, dann bezahlt einer die Rechnung, ah, kann ich es dir twinten oder so. Nein, ich habe keinen Twint, du kannst es mir gerne bar geben. Mhm. Und ähm, das führt dann zu Diskussionen, weshalb, wieso und, und dann kann man das einfach... Also auch Aufklärung im Freundeskreis Genau, aber nicht irgendwie äh, das von oben herab, sondern einfach, du musst dir bewusst sein, mhm. wenn, wenn wir das Bargeld dann nicht mehr haben, hat es gewisse Konsequenzen, die es nach sich zieht ja. und ich versuche das einfach immer so nebenbei so ein bisschen den Leuten ins Gedächtnis zu rufen, mhm. was es eigentlich bedeuten würde, hätten wir diese Münzen und Scheine nicht mehr. Das finde ich ein sehr hilfreicher Tipp vielleicht ja. für, für, für ja. Leute, dass man das einfach so ansprechen kann. Mhm. Ja, weiter ist natürlich ein großer Punkt, dass man jetzt noch mal ähm, Gas geben kann bei der Sammlung der mhm. Unterschriften. Wir benötigen rund 120.000 Unterschriften, damit wir ein gewisses Polster haben, falls ein paar Unterschriften nicht gültig sind. Mhm. Die Sammelfrist läuft noch bis im Februar 2023. Ja. Und da gilt jetzt sicher auch noch mal die Freunde und die Tante und wer auch immer noch mal anzustupsen und zu sagen, hast du schon unterschrieben? Ja. Und äh, ja, für die Unterschriften äh, sammeln äh, Mhm, genau. Sehr gut. Ja, also da kann man sicher sagen, wichtig ist, was man tun kann, ist, wie er schon gesagt hat, mit den Leuten das Thema aufgreifen. Mhm. Und wirklich mal nicht äh, da zu sparen, auch mal die Argumente durchzudiskutieren, ist ein interessantes Thema. Und natürlich ähm, Bargeld in der Tasche halten, mhm. weil das wissen noch viele nicht oder sind sich das gar nicht bewusst, vielleicht Jüngere, wenn man Bargeld in der Tasche hat, gibt man nur die Hälfte aus. Warum weil Studien schon? haben ergeben, dass man, wenn man mit Kreditkarten einem festgeht, mhm. dass man zum Teil 100% mehr mhm. ausgibt, ja? weil es halt einfach locker ist, man nimmt die Kreditkarte und man hat keinen Bezug, genau, ja. und deshalb würde ich den Vorschlag machen, mal jungen Leuten, geht auf ein Fest, packt Bargeld ein und schaut mal, wie viel das ihr rausgegeben habt, weil das eine oder andere, was ihr vielleicht einfach so zahlt, weil es über die Kreditkarte geht, ähm, wenn man Bargeld, da, da ist ein echter Bezug noch zu etwas, was man ausgibt. Also es lohnt sich, Bar zu zahlen. Es lohnt sich, Bar zu zahlen. Ja, man, man, man wird schneller reich, wenn man so <lacht> <da>. <lacht> Bleibt mhm. bei uns, ähm, unterstützt die Freiheitliche Bewegung Schweiz mit allem, was ihr könnt. Wir brauchen auch Geld für die Sammlung. Es ist teuer, eine Sammlung durchzuführen, kostet ja. 120.000 Franken. Also da brauchen wir halt einfach Unterstützung. Also wenn jemand denkt, okay, denen gebe ich mal was, mhm. ähm, einen kleinen Batzen, um ja. uns zu unterstützen, da sind wir auch immer froh, selbstverständlich. Ja. Gibt es noch von Ihrer Seite was zum Abschluss, was Sie sehr gerne sagen möchten? Ich würde gerne den Punkt aufnehmen, den Richard vorhin angesprochen hat, dass wir so eine Vorreiterrolle haben. Ich denke, das ist extrem wichtig, noch mal zu betonen. Wir können halt von dieser kleinen Schweiz aus eventuell äh, sogar einen gewissen Teil die, die Welt verändern oder mhm. als gutes Beispiel vorangehen, äh, die Fehler von anderen aufzeigen, weil es eben noch ein anderes System gibt, wo das Bargeld erhalten bleibt. Ich denke, das sind wir auch unserer Geschichte, ähm, sind wir das schuldig. Ja. Die Schweiz hat sich immer eingesetzt, unsere Vorfahren, für die Unabhängigkeit, für die Freiheit. Das mhm. ist ein jahrhundertlanger Kampf. Das ist der Grund, oder mit ein Grund, weshalb wir heute in so einer wohlhabenden Gesellschaft leben dürfen, mhm. wo wir nicht viel dazu beigetragen haben. Wir sind einfach glücklich, dass wir hier sind, aber ich denke, es ist auch eine gewisse Pflicht, die, die damit mit einhergeht, dass man hier aufgewachsen ist oder hier leben darf. Ja. Und auch, dass man die Freiheit und Unabhängigkeit auch für unsere Kinder bewahren kann. Bewahrt, ja, genau. Das ist äh, extrem wichtig, dass man jetzt diese Chance, diese Gelegenheit nutzt und ähm, mit, gesagt, mit einem guten Beispiel vorangeht und die Freiheit bewahrt. Wunderbar, schönes Abschlusswort. Dann wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg bei den zwei Initiativen und vielen Dank, dass Sie hier bei uns waren. Gerne. Besten Dank. Ressen Dank.